Beim Weihnachtseinkauf bin ich wer, hab geschaut, was da so geschickt. Da gibt es allerlei zum sehr, dass dir's gleich anders wird. Das Jahr ist der besondere Hit alles aus Schwemmholz gemachte. Ein Loch, ein ich in der Mitte für bloß 40 Euro, man beachte. Und was mir noch aufgefallen ist, das sind die Engelscharen. Die fast auf jeden Ladetisch des Jahr zum Kaufen waren. Engel aus Schwemmholz sowieso, doch auch aus Schrott geschweißte, manche aus Scharber waren da, altmodische und dreiste, Engel gemacht aus Porzellan und euer aus Heu mit Golddraht, draht, fliegend in vollem Elan und euer, der bloß da steht. Engel Rot und Engel Gold, Engel für Christbaum und für Tür, Engel Wild und Engel hold, Engel Derb und mit Gespür. Silberkettler, Platinring, alles mit Engelsformer, unterhämmert und am String, Engel hint und vorne. Engel Briefpapier und Kerzler, Engel Glitter, Engel Licht, Engela auf Kisset Kerzler, Geschenkpapier mit Engels Gesicht, Leid des Gott. Das Geschäft läuft top, Engel will er jeder. Gäb's nur mit Engel einen Shop. Das wäre ein gar nicht blöder, der täte einen riesen Umsatz machen. Engel sind voll im Trend der Zeit. Mit Engel, da täte Kasse lachen. Das ist eine echte Rennerheit. Jetzt könnt ihr sagen... Es freut mich, dass Leid ihr Glück bei Engel suchen und ich mit Amulett Magie und Aberglaubenswohl versuchen. Doch ich bin mehr ins Grüble gekommen und weiß bis heute kein rechter Rat. Mich hat die Frage festgefangen genommen, was hinter diesem Trend wohl steht. Engel, das sind Gottesboten, die zeigen, wie dir's leer klingt, die euch begleiten und euch Roten, was der Welt an Säge bringt. Engel sind Lebensbegleiter, die grad in hilflos schwerer Zeit dein Weg schon kennen, weiter wissen, wo alles konfus scheint, weit und breit. Der Gabriel hat in Zacharias die Geburt Johannes prophezeit. Und das glaubensvolle Ja Marias Eichholt der Lösung uns bereit. Der Raphael war der Gefährte, der Tobias geleitet hat, zu Liebe, Trost und Lebenswerte, was ihm verheißer war von Gott. Ein Engel hat Israels Weg bestimmt auf der Ägyptenflucht. Ein Engel spart Bileams Steg, als der von Gott der Abweg sucht. Der Engel stoßt Elias an, stand auf und ist, dein Weg ist Der Engel kündigt Größte an, Jesus erlerbt, seid's nimmer bang. Mir denke derzeit voller Freude und Botschaft, Jesus ist geboren und das für alle Ewigkeit Frieden ist auserkoren. Dies, liebe Leid, sind Engelstaten, Sie traget Gottes heilend, weil dass Gott uns liebt, sind sie die Paten und dass er treu zum Menschen hält. Sie standet ein für Gottes Lobpreis und Würde für jedes Menschenkind, für Menschlichkeit und oft ganz leis für alle, die am Suche sind. Ob's wohl an dem liegt, dass so viele Leid sich Engel kaufen, weil mir für den Weg zum Lebensziel dringend Begleitung braucht? So wünsche ich, dass die Engelsmengen, die man zum Kaufen findet, viele erinnern und uns drängen zum Sei, wir Engel sind.